Mahlzeit. Ich muss euch informieren, denn ich bekam verschiedene Hinweise ähm, und ich habe bei Google das dann versucht nachzuprüfen und es hat auch sofort geklappt. Ich habe eingeschrieben, äh, eingegeben, Kultusministerium Niedersachsen und dann in Anführungsstrichen, das ist wichtig, damit dieses, äh, dieser Begriff auch mit erscheint, Querdenken 7.11. Und zwar, ich komme auf die einzelnen, hier schreit es einem schon entgegen, auf die einzelnen Artikel <lacht> kurz zu sprechen, ähm, und zwar zum Beispiel die Neue Osnabrücker Zeitung sagt, planen Corona-Skeptiker groß angelegte Geheimaktion vor unseren Schulen. Oder, ach ja, das ist immer schrecklich bei diesen, so, oder Aktion von Querdenken 711 geplant, Schulministerium warnt vor Maskengegnern auf dem Schulweg, dass die Münstersche Zeitung, die das sagt, also das muss ich nicht verlinken, das könnt ihr direkt selber machen, das ist also dann, leicht zu finden, wenn ihr das bei Google eingibt, oder das Herbert-Gymnasium in Oldenburg, möglicherweise geplante Aktionen der Initiative Querdenken 7.11. Am 6.11. ist es rausgegeben worden, Rundverfügung und ach, alles solche Dinge. Es hat uns der Hinweis erreicht, dass die Initiative Querdenken 711 möglicherweise am 9. November 2020 deutschlandweit an ausgewählten Schulen Aktionen gegen die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedingungen durchführen will. Ich erinnere an die montagsfreien Maskendemonstrationen. demonstrationen das könnte auf äh, Telegram, auf meinem Telegram-Kanal wunderbar verfolgen. Ähm, das äh, Ministerium, das, äh, Moment, das ist das, ja, das NRW-Ministerium hat das ähnlich rausgegeben, auch am 9.11., aber jetzt aus Möchte ich euch noch einen Satz zitieren und das sollte uns zu denken geben. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen einige Hinweise an die Hand geben, sagt das Ministerium. Es gilt auch weiterhin für Schulen das Gebot politischer Neutralität. Ach nee, ich denke es geht um Gesundheitsschutz. Es gilt das Gebot politischer Neutralität. Na dann wissen wir, wie die ganze Sache zu werten ist. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, sage bis zum nächsten Video, äh, macht was, aber macht's gut. Hier kommt nochmal, wie üblich, der Hinweis, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, denn da steht, äh, was wir alles tun. Und hier auf dieser Seite der Link zu dem Video, wo man gut und gerne kommentieren kann. Also, beste Wünsche und bis dann. Macht was, aber macht's gut.